Also mein erster Eindruck von Finnland, zum Fahrradfahren super geeignet. Eigentlich nur Wälder und Seen, also richtig viele Seen. Das ist einer davon, da zelten wir heute Nacht. Ähm, extrem wenig Ortschaften, sehr wenig Menschen. Also man findet tatsächlich äh, ganz selten auch nur Einkaufsmöglichkeit. Dörfer gibt es so gut wie gar nicht, wenn dann stehen irgendwie vereinzelt irgendwelche Häuser in der Landschaft. Und äh, die Menschen, die da leben, haben offenbar auch keine Nachbarschaft. Also es ist sehr viel Platz für jeden, sehr viel Natur, sehr grün, sehr ähm, saftig alles jetzt hier im August. Also mir gefällt es sehr gut auf jeden Fall. Ich bin im Sommer 2017 mit dem Fahrrad von Finnland übers Baltikum nach Weißrussland bis Polen gefahren und habe natürlich wieder ein paar Tipps und Hinweise mitgebracht für Radtouren durch Finnland. Darum geht heute. Im Mai und im Juni ist es im Norden des Landes angeblich 24 Stunden lang hell und es soll zu der Zeit noch keine Mücken geben, das ist sehr von Vorteil. Juli und August ist von der Temperatur her eigentlich die angenehmste Reisezeit, würde ich vermuten. Das ist auch die Zeit, zu der ich dort gewesen bin. Und zwischen Oktober und April ist es sicherlich zu kalt. Also wer nicht wirklich hart gesotten ist und nachts nicht bei Minustemperaturen im Zelt liegen will, der sollte besser zu einer anderen Jahreszeit fahren. Finnland ist landschaftlich wunderschön, extrem viele Wälder, sehr viele Seen. Allerdings es kann auf Dauer ehrlich gesagt auch ein bisschen langweilig werden, wenn man die ganze Zeit nur durch Wälder fährt und über Landstraßen. Und entsprechend würde ich vorschlagen, dass man so ein paar Besonderheiten auch einplant, Dass man mal schaut, was gibt es so auf der Route und dann vielleicht auch mal einen Umweg macht, um sich ein bisschen was anzuschauen, was jetzt vielleicht auf dem direkten Weg nicht zu finden wäre. Einfach um ein bisschen mehr Abwechslung auch in die Strecke reinzubekommen. Wie lange man seine Tagesetappen plant, das sollte man natürlich sehr von der Jahreszeit abhängig machen, in der man unterwegs ist. Im Sommer wird es, ist es abends sehr lange hell. Das hat natürlich den Vorteil, dass man ganz entspannt einfach so lange fahren kann, wie man möchte, bis man irgendwo einen schönen Platz entdeckt am See oder irgendwo anders, wo man dann sein Zelt aufschlagen will und hat eigentlich keinen Druck, was die Lichtverhältnisse angeht. Im Winter sieht es natürlich anders aus, da wird es dann sehr früh dunkel und äh, entsprechend kann man die Tagesetappen auch nur kürzer planen. Die meisten Flüge nach Finnland gehen natürlich mit Finnair und Finnair sieht für die Fahrradmitnahme einen fürs Fahrrad vorgesehenen Hartschalenkoffer vor. Das ist dort explizit auch so benannt und ich habe mich erkundigt telefonisch, ob man stattdessen auch ein Fahrradkarton nehmen könnte. Es gibt da keine offiziellen Informationen irgendwo zu finden und man sagte mir am Telefon, ja das sei sicherlich möglich, aber man möchte sich natürlich dann, wenn man seinen Urlaub antritt, auch auf sowas verlassen können. Wie gesagt, bestätigte Informationen konnte ich dazu leider nicht bekommen. Die Fahrradmitnahme kostet bei Finnair für Flüge innerhalb Europas 55 Euro und muss spätestens 48 Stunden vor dem Flug angemeldet sein. Ich habe mich natürlich rechtzeitig vorher angemeldet, ich habe nur leider nie eine Bestätigung bekommen. Das ist ein bisschen unangenehm, weil du weißt nicht, funktioniert das jetzt alles am Flughafen. Aber letztendlich hat alles wunderbar geklappt und es war mein zehnter Flug mit Fahrrad und es hat sogar tatsächlich alles erstmals komplett ohne Diskussion funktioniert. Und das, obwohl ich nicht mal einen Hartschalenkoffer hatte, wie in den Transportbestimmungen angegeben, sondern eben nur einen Fahrradkarton. Die Größe der verpackten Fahrräder hatten wir natürlich bei der Anmeldung angegeben. Allerdings wurde anscheinend von Finnair nicht berücksichtigt, dass die Kartons zwar in den ersten Flieger passen, aber wir mussten einmal umsteigen und in den zweiten Flieger haben sie leider nicht mehr gepasst. Was hat das Flughafenpersonal gemacht? Die haben einfach komplett alles ausgepackt, was da drin war und lose in den Frachtraum des Flugzeugs eingeladen. Das führte dazu, dass sowohl unsere Fahrräder da ungeschützt irgendwo zwischen dem Gepäck lagen, als auch die ganzen kleinen Teile, die wir zusätzlich noch in die Kartons mit reingepackt hatten. Und als wir die Sachen dann am Flughafen abholen wollten, wurde das nicht etwa durch den ähm, Sperrgepäckschalter ausgegeben, sondern tatsächlich lag dann alles auf dem Band und dann kamen da wirklich einzelne Gegenstände raus, wie ähm, irgendwelche kleinen Werkzeugteile, die wir noch dabei hatten. Das lag dann alles ziemlich lose darum. Wir hatten allerdings Glück, die Fahrräder haben keinen Schaden genommen. Es war alles in Ordnung. Wir konnten dann die Sachen zusammenschrauben und dann auch losfahren. Der Transport war abenteuerlich, als wir in Helsinki eingestiegen sind, um nach Kuh, wo sind wir hier? Kopio. Kopio zu fliegen. Da habe ich gesehen, dass die die ähm, Boxen umgeworfen haben mit den Fahrern drin, die hier hinter stehen, und oben reingeguckt haben und das offensichtlich offen war. Ähm, das Beste war, dass sie den Boden zuerst geöffnet haben, da das auf den Kopf gestellt haben. Das sieht man jetzt auch in der Schrift. Eigentlich sollte das ja, ja anders sein. Ja, und dann kamen die hier tatsächlich in Einzelteilen aus dem Band raus, weil die irgendwie sich zu fein waren, das durch die Tür zu schieben ja man dann eingesammelt und ähm, dein Fahrrad kam ja ganz allein raus ja das erste Abenteuer hier aber es scheint noch alles ganz zu sein innerhalb geschlossener Ortschaften gibt es in der Regel vom Autoverkehr separierte Radwege der Fuß- und der Radverkehr, die teilen sich meistens einen Weg. Und was sehr komfortabel ist, an Kreuzungsbereichen hat der Radverkehr tatsächlich immer Vorfahrt. Zumindest ist das sehr, sehr oft so gegenüber dem motorisierten Individualverkehr. Und als besonderer Komfort kommt hinzu, dass ähm, die Vorfahrt durch Zebrastreifen gekennzeichnet ist. Allerdings dort, wo die Fahrräder unterwegs sind, ist dieser Zebra-Streifen unterbrochen. Das heißt, es ist auf der Straße keine Farbe aufgezeichnet, die ja immer zu so einem leichten Hubel auch führt, über den man drüber fahren muss. Und es fährt sich deswegen auch wirklich relativ komfortabel über so eine Kreuzung. Außerhalb der Ortschaften gibt es in der Regel keine Radwege, was aber auch nicht wirklich schlimm ist, weil der Verkehr in Finnland ist, ist sehr moderat. Es kommt nicht oft ein Auto vorbei und äh, Autofahrende sind in der Regel relativ rücksichtsvoll und fahren auch nicht in überhöhter Geschwindigkeit. Also, es kommt da selten zu Konflikten. Es gibt für Radfahrende eine Helmpflicht in Finnland. Es sind allerdings keine Bußgelder vorgesehen für diejenigen, die ohne Helm fahren. Und tatsächlich sieht man im Land eigentlich relativ wenige Leute mit Helm fahren. Also zumindest nicht viel mehr als in anderen europäischen Ländern. In Finnland gibt es für alle, die gerne zelten oder mit Zelt und fahren unterwegs sind und gerne wildcampen, den riesengroßen Vorteil, dass wildcampen dort tatsächlich legal ist. Die schönsten Plätze zum wildcampen, die gibt es natürlich am See. Seen sind überall im Land zu finden. Kleines Problem dabei ist allerdings, viele Wege, die zum See führen, führen tatsächlich auf Privatgrundstücke. Da hat dann irgendjemand sein Ferienhäuschen stehen oder sein Wochenendhäuschen. Man kann allerdings so ein bisschen abschätzen, wenn man vorne an der, an, der, an der Zufahrtrichtung See so einen Briefkasten entdeckt, dann kann man davon ausgehen, okay, da wird es auch ein Häuschen geben am Ende des, des Weges und dann braucht man in der Regel gar nicht erst reinfahren. Ähnlich ist es auch im Wald. Oft führen dann Wege ab und man denkt erst, okay, da könnte man sicherlich einen guten Zeltplatz finden. Leider führt das dann sehr, sehr häufig zu Privatgrundstücken. wirklich lästig sind in Finnland – und dafür ist das Land ja auch weitgehend bekannt äh, – leider tatsächlich die Mücken. Die kommen abend relativ früh und weil die Nächte auch sehr, sehr kurz sind, sind sie am Morgen eigentlich immer noch aktiv. Da hilft tatsächlich nur sich ins, Fliegengitter, äh, ins, ins Fliegennetz zurückzuziehen, weil ähm, selbst Mückensprays, die fast sagen in der Regel bei dieser Masse. Der Vorteil ist eigentlich, die Mückenstiche, so habe ich es zumindest empfinden, empfunden, sind nicht wirklich äh, intensiv, es juckt kaum und es ist auch sehr, sehr schnell wieder vorbei. Aber es ist natürlich, natürlich trotzdem extrem nervig, wenn man irgendwo sein Zelt aufschlägt und draußen noch ein bisschen sitzen möchte und plötzlich ist überall alles voller Mücken. Was man recht häufig sieht, sind ähm, Warnhinweisschilder für äh, Wildwechsel. Ähm, angeblich gibt es viele Elche in Finnland, die dann auch gerne mal die Straße überqueren. Etwa 450 bis 600 wildlebende Bären soll es in Finnland geben. Ob das für Wildcamper tatsächlich eine reale Gefahr darstellt, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie Bären auf Menschen reagieren. Ich habe natürlich auch keinen Bären gesehen, aber an dieser Stelle will ich natürlich trotzdem kurz darauf hingewiesen haben. Supermärkte sind relativ selten vorhanden. In Finnland ist alles recht weitläufig und es kann schon mal vorkommen, dass man sehr, sehr lange fährt, bis der nächste Supermarkt irgendwo erreichbar ist. Das sollte man entsprechend bei der Routenplanung berücksichtigen, also immer schön genug Einkäufe mitnehmen und auch möglichst immer schauen, wann kommt denn überhaupt die nächste Einkaufsgelegenheit. Was mich so ein bisschen irritiert hatte zunächst, ich bin ja mit Kartenmaterial von OpenStreetMap unterwegs und dort sind in Finnland komischerweise auch größere Supermärkte oft als kleine Gemischtwarenläden eingezeichnet. Ist sehr unüblich, hat mich anfangs irritiert, aber oft handelt es sich dann tatsächlich um große Supermärkte, in denen man alles bekommen kann. Und jetzt brennt auf jeden Fall schon mal schön. Achso, ich soll den Topf aufmachen. Ich dachte. Okay. Ähm, ich heute nämlich gepimpte yum, yum nudeln mit asia wok gemüse Riecht auf jeden Fall schon mal lecker. Sieht lecker aus. Trinkwasser ist verhältnismäßig teuer, aber es gibt einen großen Vorteil. In den Supermärkten gibt es fast immer vorne im Eingangsbereich ein Waschbecken, wo man kostenlos sich Trinkwasser, also Leitungswasser, abfüllen kann und viele haben sogar einen Wasserschlauch um das noch mal besonders komfortabel zu machen. Und das ist tatsächlich anscheinend auch üblich. Also Viele Leute kommen mit Kanistern dorthin und füllen sich viel Wasser ab und fahren wieder damit nach Hause. Und auf der Radreise ist es natürlich auch praktisch, wenn man einfach vorne schnell sich ein bisschen was auffüllen kann. Was den Verkehr angeht, ist es sehr, sehr angenehm in Finnland mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, weil es gibt tatsächlich sehr, sehr wenig Autoverkehr. Und Autofahrende verhalten sich auch ungewöhnlich rücksichtsvoll. Sie fahren langsam an dir vorbei, halten ausreichend Überholabstand und das macht das Ganze wirklich sehr, sehr angenehm dort zu fahren. Ja, das waren meine Radreisetipps für Finnland. Weitere Informationen gibt es unter anderem im radreise oder beim ADFC. Das werde ich in der Videobeschreibung alles nochmal verlinken. Und ich freue mich natürlich über Kommentare und einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch andere Tipps und Hinweise für Radreisen durch Finnland habt, dann schreibt die unten in die Kommentare. Die werde ich vielleicht in meinem Blogpost dann auch ergänzen. Und Kanal abonnieren, wisst ihr, wie es funktioniert. Wenn man auf, das, auf die graue Glocke klickt, dann kriegt man auch eine Benachrichtigung beim neuen Video, weil ich denke, in nächster Zeit werden noch ein paar Radreisetipps für andere Länder dazukommen.